Salut! Hallo meine Lieben, ich bin Sajoa. Ich hoffe es geht euch gut. Heute zeige ich euch mein Rezept Tapioca Perlen mit Kokosmilch und Früchten. Es ist ein sehr erfrischendes Dessert, vor allem im Sommer und Frühling. Bevor ihr weiter schaut, möchte ich euch bitten, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um meine Videos nicht mehr zu verpassen. Hier ist die Liste der Zutaten. Wir brauchen natürlich tapioca die ihr in allen afrikanischen und asiatischen Lebensmittelgeschäften bekommen werdet. Kokosmilch wählt sie vorzugsweise cremig aus, sodass das Dessert sehr, sehr lecker wird. Eine sehr reife Mango, eine Banane, Honig. Wenn ihr keinen Honig mögt, könnt ihr natürlich Zucker nehmen und in diesem Fall 70 bis 80 Gramm Zucker. Schließlich brauchen wir den Abrieb einer halben Zitrone zuallererst bringen wir 200 ml wasser zum kochen danach gießen wir die Tapiokaperlen bei mittlerer hitze ins wasser ein und rühren ständig mit dem schneebesen um das umrühren ist sehr wichtig da die perlen generell dazu neigen am topfboden zu kleben nach zwei minuten Reduzieren wir die Hitze und rühren die Kokosmilch ein. Wir werden weiterhin mit einem Esslöffel umrühren, während wir über den Topfboden kratzen, immer um zu verhindern, dass die Tapioca festkleben. Wir süßen jetzt mit Honig und werden noch weitere 5 Minuten umrühren. So, die Perlen sind gut aufgequält und lichtdurchlässig. Das ist genau die Konsistenz, die ihr am Ende des Kochvorgangs haben müsst. Jetzt nehme ich die fertigen Tapiokaperlen Perlen vom Herd runter und lasse sie ein wenig abkühlen. In der Zwischenzeit schneide ich die Mango und die Banane in kleine Stücke. Sobald die Perlen lauwarm sind, gieße ich sie in vier Gläser ein. Dann füge ich die Früchte hinzu und dekoriere das Ganze mit dem Zitronenabrieb. So, das war's! Es ist ein sehr einfach zu bereitendes Dessert, wie ihr sehen konntet. Und jetzt werde ich die Verkostung für euch machen. Mmh, der Zitronenabrieb bringt eine leichte säuerliche Note, die die Geschmacksknospen kitzelt. <lacht> ähm. Ihr könnt das Dessert natürlich in den Kühlschrank stellen und es sehr frisch genießen. Also das war mein Frühlingsrezept. Tapioca Perlen mit Kokosmilch und Früchten. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo freuen. Dann sage ich Bon Appetit et à bientôt für ein neues Video. Au revoir, bisous. Oh, c'est la hier,